Sie wollen umweltfreundlich und einfach mit den Öffis zum Flughafen Graz gelangen? Die Holding Graz hat ihr Angebot um ein emissionsfreies, batterieelektrisches On-Demand-Service erweitert. Das GRZ-Shuttle ist da. Das Shuttle steht den Fluggästen vorerst kostenlos zur Verfügung und verkehrt zwischen den Haltepunkten Flughafen Graz, S-Bahn-Station Flughafen Graz, Feldkirchen und Regionalbushaltestelle ab Thissendorf Flughafenstraße. Im Zuge des Forschungsprojektes Move to Zero wird mit dem GRZ-Shuttle nicht nur ein neues On-Demand-Service geboten, sondern auch das automatisierte Laden über eine im Boden eingebaute Ladeplatte, das sogenannte Matrix-Charging, getestet. Wie kann ich das GRZ-Shuttle nutzen? QR-Code an einem der Shuttle-Haltepunkte scannen oder unter www.grz-shuttle.at das Shuttle rufen. Dafür einfach den Startpunkt, den Zielort und die Anzahl der Passagiere sowie der Gepäckstücke angeben und die Anfrage senden. Innerhalb weniger Minuten holt sie das Shuttle ab und bringt sie direkt zum Flughafen oder vom Flughafen zu den anderen Haltepunkten. Weitere Infos zum Shuttle und zum Forschungsprojekt finden Sie unter move2zero.at. Gute Fahrt!